Es kommen jetzt die weiteren Beschlussempfehlungen. Berichterstattungen verzichten wir. Ich rufe auf Punkt 81. Beschlussempfehlung Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, Drucksache 20 2029 Wer ist dafür? CDU minus 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die AfD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD und die FDP. Dann so beschlossen. 82, Beschlussempfehlung für den Ausschuss, Antrag der LINKEN 2029-10 zu Drucksache 20 Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD. Wer ist dagegen? Die SPD und DIE LINKE. Und wer enthält sich? Die FDP. Diesem Ergebnis? Dann so beschlossen. 83. Beschlussempfehlung, Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, Dringlicher Entschließungsantrag SPD, 2029, 11 zu 2028 Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die AfD, wer ist dagegen? Die SPD, die FDP und DIE LINKE. Damit mit diesem Ergebnis beschlossen. 84. Beschlussempfehlung, Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, Dringlicher Antrag der FDP, Drucksache 2029, 13 zu 2028 44. Wer ist dafür? CDU, Bündnis 90, die Grünen, wer ist dagegen? Die SPD, die FDP, die Linke und die AfD. Dann so beschlossen 85. Schlussabwählenbericht Innenausschuss 2029-14 zu 2027-92. Kollege Rudolph, bitte Drückt drauf. Ja, aber wie? Jetzt leuchtet es. Herr Präsident, wir bitten, die Ziffer Nummer 5 getrennt abzustimmen. Sie enthält ein Lob für die Landesregierung. Das geht ja gar nicht. Beifall also, Dann stimmen wir getrennt ab. Was? Noch etwas? Komm. Herr Präsident, wir bitten ebenfalls um getrennte Abstimmung der Ziffern 1 bis 4. 5 und getrennt davon noch einmal sechs. Ja ja, Man geht So, also ich stelle jetzt mal fest, langsam werden wir intellektuell überfordert hier oben. Eins bis vier machen wir getrennt, fünf getrennt und sechs getrennt. Wer ist für eins bis vier? CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SPD. Wer ist dagegen? Keine? Enthalten? Ja. AfD und die Fraktion DIE LINKE und die FDP. Und die FDP. Ja, ja, ich stehe euch schon. Nur keine Angst. Nein, no, nein, ihr seid mir besonders lieb. Dann ist die fünf Wer ist für fünf? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? Der Rest des Hauses. Dann auch fünf so beschlossen. Und jetzt kommen wir zum Punkt sechs. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? FDP und AfD. Dann mit diesem Verhältnis beschlossen. So, es gab nur bis sechs. Gell? Weiter geht es nicht. Gut. Dann haben wir 86, Plusempfehlung Bericht, Innenausschuss. Drucksache 20, 29, 15 zu Drucksache 20, 28, 46. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, DIE LINKE, FDP. Wer enthält sich? AfD. Diesem Verhältnis Ergebnis beschlossen. Drucksache 20, 87. Schlussempfehlung im Bericht der Sozialpolitischen Ausschuss, Antrag DIE LINKE, Drucksache 20, 29, 33 zu Drucksache 20, 27, 87. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die AfD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP, dann mit diesem Ergebnis beschlossen. 88. Beschlussempfehlung und Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses. Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 2029 2934 zu 2027 2793 Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, AfD. Wer enthält sich? Die FDP so beschlossen, 89 Beschlussempfehlung und Bericht. Sozialpolitischer Ausschuss, dringlicher Antrag der Linken, 2029, 35 zu 2028, 45. Wer ist dafür? Die CDU, BÜNDNIS 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Linke. Wer enthält sich? SPD, FDP, AfD so beschlossen, 90 Beschlussempfehlung und Bericht. Sozialpolitischer Ausschuss. Dringlicher Antrag FDP 2029, zu 2028, Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90, die Grünen und die Linke. Wer ist dagegen? Die SPD und die FDP. Wer enthält sich? Die AfD. Dann mit diesem Verhältnis beschlossen. Dann 99, Schlussempfehlung Bericht. Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Antrag der AfD 2030, 19 zu 2027, 83. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, DIE LINKE und die FDP. Wer ist dagegen? Die AfD. Mit dieser Mehrheit beschlossen. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich weise noch darauf hin, dass der Haushaltsausschuss, Wolfgang Decke, unter deiner bewährten Führung jetzt im Raum 501 A hoffentlich zügig tagt. Und, meine Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, Sie alle morgen wieder hier begrüßen zu können. Es ist immer wieder schön, ein Erlebnis mit Ihnen. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.